Frische Luft wie an einem Wasserfall. Baumit Ionit Color für eine neue Raumluftqualität. Natürliche Luftionen sorgen für Erholung, fördern die Konzentration und unterstützen das Immunsystem. Auch im Innenraum jetzt mit Ionit Color ausmalen. Die Luftionen binden Feinstaub und Pollen. Für frische Luft wie an einem Wasserfall. Ionit Wandfarbe von Baumit verbessert die Raumluftqualität auf natürliche Weise.